Bereits letzte Woche habe ich euch ein absolut überflüssiges Produkt vorgestellt, das absolut niemand braucht. Kann man so etwas also überhaupt noch toppen? Ja, ich finde, das geht. Und zwar mit diesem Produkt. Das ist sogenanntes Wäscheparfum oder Wäscheduftperlen. Dieser Planet leidet unter uns Menschen. Dieser Planet leidet unter anderem, weil wir solche Produkte produzieren. Aber egal, Hauptsache die Bettwäsche duftet über Wochen. Warum ist dieses Produkt so überflüssig? Naja, ganz einfach. Für jede Wäsche verwenden wir Waschmittel. Und fast alle Waschmittel da draußen, vor allem die der großen Marken, alle Waschmittel sind parfümiert. Das heißt, wenn dann die Wäsche aus der Wäsche kommt, wird sie sowieso nach irgendwas riechen, nach irgendeinem Frühlingsduft, nach einem Blumenduft oder was auch immer. Aber wahnsinnigerweise produzieren gerade diese großen Markenhersteller, deren Waschmittel sowieso schon parfümiert sind, nochmal zusätzliches Wäscheparfum. Und da sind wir auch schon an einem Punkt angelangt, der uns zeigt, wie pervers diese Wirtschaft ist, in der wir leben, und wie pervers dadurch eigentlich unser aller Leben wird, weil wir uns nach dieser Wirtschaft richten. Denn hier haben wir ein Produkt, das im Prinzip doppelt verkauft wird. Natürlich wurde uns jahrzehntelang Waschmittel verkauft, was ja irgendwo auch nachvollziehbar und sinnvoll ist. Aber irgendwann musste ja dieses Unternehmen, mussten die Unternehmen, die solches Zeug produzieren, ja überlegen, wie können wir wachsen, wie können wir größer werden. Und da muss man sich natürlich irgendeinen Blödsinn einfallen lassen, den die Leute noch irgendwie gebrauchen könnten, auch wenn sie ihn überhaupt nicht brauchen. Man muss sich irgendwie ausdenken, wie man Menschen dazu kriegt, noch mehr Blödsinn zu kaufen, weil wachsen, wachsen, wachsen. Und mit Wäscheparfum kann richtig Kohle gemacht werden. Denn wer das zusätzlich zum Waschmittel benutzt und vielleicht sogar bei jedem Wäschegang benutzt, zahlt oft ein Vielfaches für eine Portion Wäscheparfum als für das Waschmittel selbst. Mit diesem Zeug verdienen sich die Hersteller eine goldene Nase. Und wie ich bereits in den Videos dieser Serie zuvor gesagt habe, nicht nur die Produkte an sich sind überflüssig. Wenn das Produkt überflüssig ist, dann sind auch alle Jobs, die damit verbunden sind, die dahinter stecken, selbstverständlich auch überflüssig. Selbst wenn sich dieselben Menschen, die sich um Waschmittel kümmern, auch um Wäscheparfüm kümmern, investieren sie doch Zeit darin. Sie könnten also deutlich mehr Zeit in sich selbst investieren, in ihre Familie und andere Dinge. Würden sie nicht über so einen Blödsinn nachdenken müssen, müssten sie nicht so einen Blödsinn entwickeln und produzieren. Für diese Produkte verpulvern wir Rohstoffe, die wir nie wieder zurückerhalten. Wir wenden jede Menge Energie auf, um diese Produkte herzustellen, um diese Produkte zu transportieren und so weiter und so weiter. Alles überflüssig, das alles könnten wir uns sparen. Und nein, diese Produkte sind nicht gefährlich, weil ich das sage, sondern weil das die Wissenschaft sagt, weil wir das objektiv beurteilen können, weil wir hier handfeste Beweise haben, dass diese Produkte gefährlich sind. Wir können beispielsweise problemlos nachlesen, etwa bei den Verbraucherzentralen in Deutschland, dass diese Produkte bei Menschen Allergien auslösen können. Außerdem belasten all diese Produkte zusätzlich unser Wasser, was letzten Endes bedeutet, dass sie unseren Planeten zusätzlich belasten, was dann wiederum natürlich auf uns zurückfällt. Und wir dürfen natürlich hier nicht nur an das Produkt an sich denken, wir müssen auch an die Verpackung denken, die irgendwie recycelt, weggeworfen, verbrannt werden muss, irgendwie aufgearbeitet werden muss. Wir müssen auch an Transport und Lagerung denken und so weiter. Und einige dieser Produkte enthalten auch, damit sie so aussehen, damit sie so wirken, damit sie so riechen, Mikroplastik, was zusätzlich eine riesige Belastung für die Umwelt ist. Diese Produkte sind nichts anderes als eine duftende Umweltkatastrophe. Und auch Labels wie umweltschonend, bio, klimaneutral, vegan und so weiter ändern an dieser Tatsache überhaupt nichts. Diese Produkte sind einfach nur gefährlich und eine zusätzliche Umweltbelastung. Jetzt könnte ich es natürlich wie die Politik machen und mich lustig machen über die Menschen, die diese Produkte konsumieren, die diese Produkte kaufen. Mensch, wie kann man so doof sein Waschmittel kaufen, das schon parfümiert ist und dann auch noch Wäscheparfüm dazu. Ja, selber schuld, ihr kauft das Zeug doch. Deswegen wird es produziert. Ihr Verbraucherinnen und Verbraucher seid doch an einem schuld. Nein, genau das möchte ich mit diesen Videos eben nicht. Es sind nicht die Verbraucherinnen und Verbraucher. Das sind nicht die Menschen, die unbedingt diese Produkte haben wollten, die auf die Straße gegangen sind dafür, dass diese Produkte erzeugt, hergestellt werden. Nein, diese Produkte hat sich irgendein krankes Hirn irgendwann mal ausgedacht, weil dieses Wirtschaftssystem so krank ist, dass eben nach Wachstum, Wachstum, Wachstum schreit. Und dann wird halt irgendein Blödsinn erfunden, damit man irgendwie noch mehr Kohle, noch mehr Umsatz macht, damit man noch mehr Anteile irgendwo im Regal hat, im, im Super. Markt oder im Drogeriemarkt. Das Problem sind nicht die Menschen, die konsumieren, denn die können gar nicht anders in einem System aus Produktion und Konsum. Das Problem ist, dass so etwas überhaupt hergestellt wird. Wir brauchen, das sage ich immer wieder, Vernunftinstanzen weit vor dem Endkunden, die einem sagen, hey, stopp, Moment, das darf nicht produziert werden, das ist absolut gefährlich. Und hier sehe ich absolut die Politik in Bringschuld. Die Politik muss der Wirtschaft Grenzen aufzeigen. Aber nicht nur Wäscheparfüm ist überflüssig, auch andere Produkte in diesem Bereich sind extrem überflüssig. Beispielsweise Weichspüler. Da werden jetzt einige aufschreien und sagen, nein, das brauche ich, das geht nicht, das geht nicht anders. Natürlich geht das anders. Ich habe in meinem Leben vielleicht fünfmal Weichspüler gekauft und habe dann irgendwann schnell gemerkt, wofür gebe ich das Geld eigentlich aus? Ich brauche kein fluffiges Zeug im Schrank, wenn ich weiß, dass ich dadurch die Umwelt zusätzlich belaste. Aber nochmal, so kann ich denken, so können Millionen anderer Menschen denken. Aber dann gibt es wiederum Millionen anderer Menschen, die sagen, nö, ich hätte das gerne, beziehungsweise ich kaufe das einfach, mache mir vielleicht da gar nicht so groß die Sorgen oder Gedanken dazu. Und dann ist das eben so. Schließlich wird das Zeug ja produziert, also kann es ja so schlimm nicht sein. Und dann gibt es noch hunderte andere Produkte, die absolut überflüssig sind. Irgendwelche Fleckentferner, irgendwelche Tücher, irgendwelches Zeug, was irgendwas aufsaugen, aufnehmen soll, irgendein anderer Blödsinn, der eben einfach von diesen Herstellern zusätzlich verkauft wird, um eben Marktanteile beispielsweise zu erhöhen, den Umsatz zu erhöhen, am Ende den Gewinn zu erhöhen und, und, und. Hauptsache wachsen, wachsen, wachsen und wenn der Planet verreckt. Und jetzt frage ich euch, habt ihr noch andere Produkte, die ihr gerne vorgestellt sehen würdet? Und an dieser Stelle sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bleibt vernünftig.